Es gibt am Schöckl fünf verschiedene Downhill-Strecken. 2003 haben wir die Europameisterschaften da stattgefunden. Es gilt als eine der anspruchsvollsten Strecken überhaupt fürs Downhill-Biking. Die Länge der Strecken ist 3870 Meter. Die Wurzeln und die Steine, sagt man, die machen die Strecke zu einer der selektivsten überhaupt. Die Strecken, die man da sieht, die sind alle händisch graben worden mit einer Schaufel von Dirt Diggers. Von, von leidenschaftlichen Downhillern, die das alles gebaut haben, leicht schwer, alles jede, jede Wurzel um selber schnitzt. Der Single Trail ist eine mittelschwere Strecke, mehr als vier Kilometer lang oben ins Dahe. Der Freeride ist 850 Meter lang und ist angeblich mittelschwer. Aber wenn ich mir das so anschaue, bin ich eher schon recht schwer.